Willkommen Reisende. Wir haben in unserem Portal schon Dach und Flugfelder. Jetzt haben wir, habe ich uns immer Strom gesucht. Und zwar ist das B-Klasse Strom. Und da werden wir uns jetzt erstmal, ich habe schon Kabel hierher verlegt, was wir hier auch bauen können. Dann kann der Speicherpunkt kurz weg. Markierung bleibt, das ist genau die Mitte. Dann werden wir jetzt hier erstmal ein Podest hinsetzen, das hier abschüssig ist. So, das hier. wohl geht das hier eigentlich nicht auch. Sonst haben wir nur so ein Fundament für die Räume. Oder machen wir den ganzen Boden mit kaputt. Für würfelförmige für Räume. Auch für Räume. Dann nehmen wir den hier. So. Ah, jetzt stehe ich schon wieder im Weg. So. Da muss noch eins hin. Da kommen da Bodenplatten drauf. Da hier kann auch noch einen, da auch. So, dann kommen jetzt da die Strom Elektromagneten hin. drehen. So, auf 5. Kommen jetzt hier noch welche hin. und dann noch ja das natur gar nicht so einfach na, ja, machen wir ruhig hier. Jetzt soll er sich bewegt. So. 2 Ja. auch noch. Mhm. So. Machen wir so. Drei, drei, vier, fünf, sechs. So. Sind die miteinander verbunden. So. Die miteinander. Dann nach oben. Ja, hier war gar kein weiterer. So. Die miteinander. Okay. So. Noch einer drüber. Die miteinander. So. Hier machen wir auch noch. So. Dann... Einmal miteinander verbinden. So. Wie viel haben wir jetzt? 4.800. Naja, oh das geht doch. So. Okay. So ich habe muss ein paar Batterien stellen. Ich habe nur bis 290 an die Basis ran. Dann konnte ich bauen. Das heißt, wir müssen von da noch ähm, Batterien und Kabel bis direkt an die Basis legen. So, nur gucken, dass wir die letzte Batterie auch wieder finden. Also, da ist eine. Und wir sind noch Ein oder zwei Batterien entfernt. So, hier ist eine Batterie. da ist kein Kabel. Das heißt, von hier aus müssen wir das Kabel ziehen. Basis und die ist wo ist er denn? Da hinten. So. Ach nee. Oh. Ganz kleiner Hügel im Weg. Machen wir am besten auch noch eine Batterien. war unnötig, aber besser ist. So. Und weiter geht's. Danach dachte ich, machen wir vielleicht die Wände. Oder wir gucken... Dass wir Gold finden. So. Wo legen wir das Kabel am besten hin? Wir wollen ja noch weiter bauen, dann lagern wir das hier oben. Hier einmal. So. Dann müssen wir mal sehen, ob wir hier vielleicht einen kleinen Raum hinbauen? Da noch Batterien rein, damit wir dann auch von da uns den Strom holen können. Aber mal Baukammer ran sonst stehe ich wieder ganz zu dem Weg. Hier können wir gut eine Bodenplatte hinlegen. Passt eine dran, da auch. Passt eine ganze dran. Sieht so aus. So, hier nicht, also auch nicht. Passt eine. So. Da passt eine kleine. Und Mal gucken hatte vor dem Beat. So, dann stellen wir jetzt hier ein paar Batterien Und nehmen uns von hier dann den Strom. So. Natürlich kommt hier noch ein Dach hin. Dann können die auch laden. Falls mal was ist, wir ein bisschen auf einmal zu viel Strom verbrauchen. Dann können wir, haben wir noch Reserven, bis wir Elektromagneten bauen. So machen wir die Reihe hier noch. Also Natrium und Kupfer hatte ich auf dem Weg zu Strom noch gefunden. Gold leider nicht. So. Also von da können wir uns das mal dahin. So. Mal doppelt klicken einmal zum verbinden und einmal wieder zum neuen nehmen das Kabel das ist auch bei den Rohren für die Raffinerien so muss man immer aufpassen ob man nun gerade eins hat oder nicht so. Bisher sind alle blau, das heißt, wir haben es bis jetzt noch nicht verkackt. So. Und die da. So. Dann können wir uns von hier noch ein Kabel darlegen. Ein paar Wände, ein paar Wände, Wände, Wände. Die passen hier irgendwie nicht so sonderlich hin. Ja, vielleicht Die Tür wäre auf jeden Fall sehr gut. So. Macht das einen Unterschied hier? Ja. So, wo das Fenster ist. Alles gut. So. Ja. Hm. Zonenfenster vielleicht oder Vor eins. Oh. Hm. Mitte. Sieht doch exakt gleich aus. Basis ah, Mitte. Sieht das jetzt aus? That's Die da hinsetzen. Oh, so, Freistreppe. Sag mal. Ich kann die mal in den Raum setzen? Sein Problem mit dieser Treppe. Doch. Lass mich die Treppe da einbauen. Ist jetzt wohl nicht wahr. Diese blöden Treppe geht oder was? Oh, oh guck mal einen an. Jetzt ja doch da mal eine Treppe hingebaut. So. Hm. Haben wir die Wand mit Fenster auch in kurz. Dann so. ist müssen wir eine ohne nehmen. So. Jetzt überall zu, ne? Aber... So, nein, das ist die falsche. Die da So. der setzt hier auch nur wenn er will das geht nicht weil das eine kurze Tür ist mhm. wenn man müssen wir wohl mal eine breite Tür nehmen also Tür die kurze Wand weg. Eine vernünftige Tür mit Fenster oder wie? Wo die hier? So. Müssten wir jetzt ja. Ich muss die Tür gleich umfärben. Okay, kann jetzt ein Dach drauf und vielleicht so Hier noch eins. Super. <lacht> so kurze Wende wieder. Ja, also. Kurze Wand haben wir nur mit Tür. So. Ja. Kannst ungefähr auch denken? So. Da passt noch eine große hin. Ja. So. Jetzt kleines Dach. Ah. Hm. Ja, was sind das hier? manchmal drehen. Ja super, davon haben wir dann immer noch kein Dach. das Dach auch was soll jetzt gelöscht äh überstehen lassen so, so Brauchen wir die halt ineinander Oh yeah. Und hier ist kein Fußboden. Ja. Ach hängt die halb draußen. So. Und schon geht's. Hm. Ah, okay. Die hängen schon wieder draußen. sind jetzt hm. sind jetzt hingesetzt die ist weg die Bodenplatte ist weg hm. seltsam naja so mhm. wie die da Patliche haben Die kleinere Lampen. Einfach Bilder. Ach, sag bloß hier jetzt draußen. Und noch einer. Ups. Okay. Die will er drin nicht platzieren. Nur unter den Fenstern. Also direkt auf den Fenstern. im hm. Wald die. Licht hier drin machen. So. Macht die überhaupt Licht? Ja. Der hängt hier auch in den Wirbel. So. damit wir die Kabel auch wieder finden. Draußen liegen zwar welche, aber... So. Ist jetzt hier drin null heller geworden. Naja. Werden wir das in der Basis... Besser machen. Wo haben wir das Stromkabel denn gelegt? Bis hier, ne? So. So. Schön weit weg. Uhuhua. geschafft. So. Also Strom haben wir auf der Seite, wo es Portal auch angeht. Dann müssen wir jetzt noch nach Gold schon mal suchen. Ja, Natrium, super. Also Strom war da, Natrium war. Ja, cool, ist er sich jetzt nicht sicher links rechts oder wie? Auch in der Nähe, also in der Richtung. Uh, ich habe vergessen den. So, also. Da ist Kupfer, da ist Strom. Das ist Nat Und da ist das Natrium. Gehen wir mal in die Richtung und hoffen, dass wir Gold finden. So, die Flugfelder habe ich drei Stück hingebaut. Und so rum, dass wir auch direkt starten können. So. Naja. Wir wollen Gold. Wollen wir hier lang laufen? Ja. Zu weit in der Nähe von Natrium. Gold, äh, Natrium oder Kupfer. Okay. also da ist eine oh, ja, Ablagerung, aber ich wollte gern wissen, was mit der Pflanze hier nicht stimmt oder was aus ist es okay. ist gar nichts Müssen wir dann bestimmt wieder das Gebiet verlängern. So. Ist auch so ein Ding. Gleich haben wir es gefunden. So, da. So, auch dieses Gold. Und wieder Kupfer, es kann ja wohl nicht sein. So, wo ist das Portal? ganzen anderen aber was war das denn jetzt okay, was hat der denn was war das denn kein Hotspot aber ein Null rum als wäre hier in der Nähe boah alter Aber nur auf der linken Seite zu hören. Ich kann ja den ganzen Tag nach links laufen. Naja Strom haben wir ja schon. Also das Portal ist weg. Und da irgendwo war ja das Kupfer. Also laufen wir jetzt total da, nach da. Wir müssen nur weit genug von dem Kupfer entfernen. Das zeigt uns immer noch Kupfer an. So 700 sind wir immer noch entfernt, das ist gut. uns immer noch das Kupfer an. So, das Portal ist. oh wir sind näher rangegangen. Wenn wir die Entfernung beibehalten und im Kreis laufen. Oh, ein Stück. Sollten wir mehrere Vorkommen finden. 800. 300 geradeaus. So. 150 noch so ungefähr. 80. Hinter dem Hügel. Auf dem Hügel? Hm. mal sehen. 60 lang. Also hier so? Nö. Da lang. Ja. Jetzt haben wir es gefunden. Ob angeblich auf dem Planeten Gold gibt. Echt schon wieder Kupfer. Drei Kupferansammlungen in der Nähe vom Portal. Ja, wohl nicht wahr sein. Jetzt zeigt uns natürlich die ganze Zeit wieder näher rangegangen. Das Kupfer wieder an. Natrium Kupfer und Gold soll es ja hier geben. nur das will er uns nicht geben. Und noch ein Stück. So. Und jetzt. Halt. Gehen wir mal da lang. Gehen wir Richtung Rover. es war sehr weit weg, aber nur halt, dass wir einen Wegpunkt haben. Immer so. ah. scheiß Kupfer angezeigt. Ey. Man kann hier aber auch nicht besonders gut fliegen mit den ganzen Lanzen. wäre in der Nähe von 300 Units also Meter oder was auch immer hm. würde allerdings wenigstens anschlagen ah jetzt sind wir schon mal immerhin nicht mehr in der Nähe des Kupfers 800 guten dann lang? oh nein lang habe ich gesagt nein oh hör doch mal auf will ich so. 820. Ich kann ruhig noch ein kleines Stück. Da gehen. So. Ja, kein Hotspot. Oh, wir sind gleich beim Strom. Es gibt hier jetzt ernsthaft nirgends Gold in der Nähe? Nicht deren Ernst. Kupfer bis zum Abwinken. Wir sind schon in der Reichweite vom nächsten Kupfer. Wir können ja wohl nicht wahr sein. Ja, super. Echt nur Kupfer. Das war jetzt. jetzt will da lang sind da eigentlich alle verbunden so oh, älter äh, er mit seinem Kupfer, ne Wäre auch schade, wenn wir jetzt mit dem Gold extra eine andere Basis irgendwo anders auf dem Planeten bauen müssten. Da würde ja ein kleiner Fertigraum mit ähm, einem Teleporter reichen. Können wir mal hin und her tingeln, aber Trotzdem. Muss ja eigentlich auch nicht sein. Besser. Ja nur Kupfer. Können wir wohl vergessen. Oh nee. Diese Pflanzen sind ja riesig. Kein Hotspot. Super. Und dann finden wir gleich wieder dasselbe Kupfer was wir eben hatten. Monat du dafür, dass wir im Kreislauf gehen Ja, ran. Cool, bin irgendwo gegengesprungen. Hab Deuterium bekommen. Ah. da ah, ist aber schlecht. 370. Uh, ist aber sehr schlecht. Wie weit ist denn das? Oh, fuck liegt dann bei über 1100 da können wir nicht mehr hin außer ist es ist im sichtfeld ich weiß ja. wir können nämlich nur auf 1050 oder sowas den basisradius erhöhen wählen wir einfach einen Speicherpunkt und dann sehen wir ja, wie weit das ist. Und wieder Kupfer. Ah, so eine Scheiße. Wir rufen jetzt das Flugzeug. begeben uns zur Basis und bauen dann da weiter. Da Gold ja scheinbar nicht wild in der Nähe müssen wir halt an der Basis weiter So, Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet und nichts mehr verpassen wollt, gern abonnieren und liken. Ansonsten bis zum nächsten Mal.